Watch him. him GO. Hallo und herzlich willkommen bei Jan und, und Maxi. Ja, heute machen wir eine, eine Real Life Let's Play. Und wir haben jetzt beide hier diese Mega. Dazu gab es dann noch mal drei Pfeile. Die sind dicker wie die anderen. Die und ja, ähm, wir machen jetzt, hier an der Rutsche ist Start. Und... Dann müssen Jan und ich uns gegenseitig suchen und abschießen. Wenn einer, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt Jan einmal abschieße, habe ich die Runde gewonnen, wir machen drei Runden. Und, ja. Und Jeder 30 Sekunden sich zu verstecken, ab! Okay, Maxi ist da oben. mehr. Sche ich habe keine Munition mehr. Schau, die? hast du alle Pfeile? Max? Halt alle Pfeile? Nein. Um. Wenn ich ihn abgeschossen habe, habe ich gewonnen, wenn er mich abschießt ich den Ver Ich habe nur noch eine Munition, deswegen schieße ich jetzt nicht. Ich muss mir den Schuss einsparen. Na, ein ist in der Hosentasche. Ja! Oh, wir sind jetzt hier. Die zweite Runde startet jetzt. Komm, Maxi! Hol doch die Munition, Maxi! Ich habe wieder nur eine Munition. Hast du jetzt fünf? Nein, Da muss da irgendwo noch eine sein. Ich weiß, da oben. Da auf dem Baum. Über dir. Das macht. Oh, nein. oh das war scheiße. <lacht> ich will mein Handy weg. Mach, schieß mal nochmal auf. mich schaffe, wenn ich jetzt sage. Mach ein Loyal Battle. Ich bin hier, du bist auf der anderen Seite vom Strandkasten. Okay. Nein, wir machen Gegenüber. Ich weiß. Und go!